Du, du, du, du. Reife Niveau 1, also es gibt sicherlich äh, über Ableitungen und was es ist, sicherlich viele gute Videos im Internet. Ich mache jetzt noch eins einfach so, <lacht> weil ich so blöd bin. Und schauen wir jetzt mal Ableitung. Äh, was zum Teufel ist das? Ja, schauen wir kurz dieses Video zuerst und wir sehen jetzt hier irgendeine Kurve. Ja. Und da steigt sie. Da hat sie sicherlich eine positive Steigung, aber wie man das hier schon sieht, wird diese Steigung, die positive Steigung, wird sie immer weniger. Dann ist sie parallel zur X-Achse immer da oben, dann wird sie negativ, diese Steigung und immer steiler nach unten. Ja? ja. Und wir wollen jetzt die Steigung an eine Stelle berechnen, an dieser Stelle A. Wir haben so hier eine Gerade so dargestellt mit Hilfe von zwei Punkten auf dieser Kurve. Ja, und selbstverständlich von dieser gerade, die geht nach unten, allerdings an diesem Punkt geht die Funktion nach oben. Also diese gerade kann uns überhaupt nichts über die Steigung der Funktion an diesem Punkt sagen. Aber schauen wir mal jetzt hier, was passiert. Wir bringen den anderen Punkt immer näher und wir sehen, dass diese Steigung Immer näher zu tatsächlichen Steigen der Kurve wird. Und wenn wir das jetzt noch vergrößern und den Punkt noch weiter näher bringen, da wird immer übereinstimmen, also diese Gerade und diese Kurve und immer mehr. ja Und da sieht man auch die beiden Punkte. Der Unterschied zwischen den beiden Punkten, also das ist 2,129 da und das ist 2. Ja? Das wird immer näher und näher und näher und hier sieht man kaum einen Unterschied mehr. ja und das ist genau die Sache. Also wenn wir diesen zweiten Punkt immer näher zum Anfangspunkt bringen, dann die Gerade, die dadurch entsteht, hat eigentlich die gleiche Steigung wie die Kurve an diesem Punkt. Und das stimmt besonders, wenn die Punkte aufeinander fallen. Dann hat die Gerade, die wir jetzt hier wieder die, die sehen, und die Kurve dann haben die beiden nur einen Punkt gemeinsam ja? und diese gerade die nennt man Tangente. die kommt die geht weg die kommt und die bleibt jetzt da gut, gut schauen wir uns jetzt, jetzt das ganze Schritt zum Schritt eine lineare Funktion der Form y ist s mal x plus a wo s die Steigung ist und a der y-Achsenabschnitt und ich benutze diese jetzt symbole weil in jede Sprache in der Stadt andere Symbol dafür, äh, dafür gibt und ich habe mir gedacht, okay, ich schreibe einfach s für Steigung, das ist Steigung auf Deutsch und a für Achsenabschnitt. Hm? Und dann passt es, glaube ich. Man könnte auch einen Index da a y schreiben, egal. Ich lasse es einfach a. Gut. Also diese Funktion wird in einem Koordinatensystem als Gerade dargestellt. Die Steigung zeigt, wie steil, also das S hier, wie steil äh, nach oben diese Gerade neigt. Ist die Steigung negativ, da neigt die Gerade nach unten. Also von oben links nach unten rechts, wie hier. Diese Gerade hat sicherlich eine negative Steigung. Die sieht man auch da, ist minus 0,949. Äh, wie auch immer. Was ist aber bei der Darstellung von anderen Funktionen? Nehmen wir die Funktion... Da fällt das Quadrat, das muss ich wieder schreiben, x halbe minus 3 zum Quadrat plus 2 als Beispiel. Und das war die Funktion, die wir im Video gesehen haben und die steht auch hier da, das allerdings zum Quadrat. Wie äh, auch wir im Bild hier sehen können das haben wir auch im, Bild, äh, im Video erklärt, also hier ist die Funktion steigend, Und dann da ist die Steigung 0 sicherlich und dann wird sie negativ wieder bei dieser Funktion. ja die Steigung also ist bei dieser Funktion nicht konstant. Von Stelle zu Stelle, von x-Wert zum x-Wert ist sie anders. Und gehen wir jetzt zur Grundsache. Die Ableitung einer Funktion, also das ist die Funktion also von einer Kurve in einem Diagramm, die Ableitung an einer Stelle ist die Steigung dieser Funktion an dieser Stelle. Also wenn wir die Steigung berechnen wollen, benutzen wir die sogenannte Ableitung. Wie man die berechnet, werden wir später sehen. Heute noch nicht. Nun einfach so kurz erklären, was das ist. Ja? Also die Ableitung ist die Steigung der Funktion an einer Stelle. Ja? Ist eigentlich eine neue Funktion, mit der wir die Steigung der Funktion an einer Stelle berechnen können. Aber das ist ein bisschen schwieriger, lassen wir es jetzt. <lacht> so, die Steigung... Die Ableitung an einer Stelle ist die Steigung der Funktion an dieser Stelle. Das ist eindeutig. Dies ist auch die Steigung der Tangente der Funktion an dieser Stelle. Wir haben schon gesagt, die Tangente ist die äh, Gerade, die die Funktion, die Kurve hier, gera, genau an einem Punkt ganz einfach einmal berührt. Sie haben also gemeinsam nur einen Punkt. Ja? Das ist die Tangente. Und wenn wir die Steigung der Tangente berechnen, wie wir schon im Video gesehen haben, dann haben wir auch die Steigung der Funktion gerechnet. Die und die Ableitung, also die Steigung der Funktion, also auch die Steigung auch der Tangente, ist auch die Tangens des Winkels zwischen Tangente an dieser Stelle und die x-Achse. Ne? Tangens, äh, wenn wenn wenn jemand das nicht kann, also egal, also das ist äh, trigonometrische Funktion, mh, äh, das ist eine Art von trigonometrische Funktion, das wird in einem rechtwinkligen weg. Rechtwinkeligen Dreieck durch Gegenkathete, durch Ankathete äh, definiert. Wie auch immer. Und das werden wir dann am Ende von diesem Video noch mal sehen. Was diese Seite bedeutet, werden wir im Folgenden mit Hilfe des Videos und der entsprechenden bilder erklären. Wir haben das eigentlich schon einigermaßen erklärt. ja Wir wollen die steigende der Q am Punkt A berechnen. Der x-Weg zur Funktion ist 2. Also, das haben wir im Video auch gesehen. An dieser Stelle wollen wir die Steigung berechnen. Da ist der x wert also die Stelle 2. Ja. und wenn man jetzt hier dieses 2 in diese Formel reintut, und das ist Quadrat, bitte nicht vergessen, <lacht> habe ich vergessen allerdings, aber das korrigiere ich kein Problem, dann ist der Wert der Funktion an dieser Stelle minus 2, und das haben wir auch äh, hier gesehen, an diesem Punkt, das ist der Punkt 2 minus 2, also der Wert von x ist 2, der Wert von y ist minus 2. Gut, und dann das was hier beschrieben ist was wir schon im video gesehen haben also wir nehmen einen punkt irgendwo auf die kurve und wir bringen das immer immer näher immer immer näher und wenn wir das hier auch vergrößern ja dann sehen wir die tagente und die kurve ja, also, entschuldigung, noch nicht die Tagente. Also diese neue Gerade, die durch diese beiden Punkte entsteht und die, und die Kurve, die stimmen fast überein, immer mehr und immer mehr. Und am Ende, wenn die Punkte überein stimmen, ja, dann haben wir die sogenannte Tagente und dann ist die Steigung der Tagente gleich der Steigung der Funktion. Also, die Tangente der Kurve an einem Punkt ist eine Gerade, die die Kurve an diesem Punkt gerade eben berührt und diesen Punkt mit der Kurve teilt. Ja? Und wir haben jetzt gezeigt, die Steigung einer Funktion an einer Stelle ist die Steigung der Tangente der Funktion an dieser Stelle. Gut, eben gezeigt. Gut. In der Erklärung der linearen Funktion. In wir also gut lineare Funktion schon gelernt haben, dann haben wir auch gelernt, dass die Steigung der linearen Funktion durch die Formel Delta y durch Delta x angegeben wird. Ja? Und das ist nicht f von x, sondern k oder s Steigung. Das werde ich auch korrigieren. Du, wer hat das geschrieben? Ich korrigiere ich. Entschuldigung. Berechnet werden. Also wir können die Steigung durch diese Formel berechnen. s ist Delta y durch Delta x. Ja? Und. Ja, wir haben schon gesagt, dass die Ableitung die Steigung der Tagente sein sollte. Ja? Und das bedeutet jetzt hier, wir haben also den ganzen Prozess gesehen, wir bringen den Punkt immer näher zu Anfangspunkt, zum Punkt, wo wir die Steigung berechnen wollen. Ja? Das bedeutet, wir haben diese gerade hier und wir haben hier schon ein Delta Y und der Delta X. Ja? Und je näher wir diesen Punkt bringen zu Anfangspunkt zu Definitionspunkt ist hier ja, desto kleiner wird der Unterschied der x-Werte und auch der y-Werte allerdings ja. Okay. Und diesen Prozess, dass dieser Unterschied kleiner wird und der Punkt immer näher so kommt ja, wie hier im Video ganz klar zu sehen ist ja, und dann weiter und immer näher, immer näher und dann noch ja? Hm? Hm? dieses Prozess, das nennt man Grenzwerte Limes ja? und das ist halt eine andere Definition der Ableitung gut und da wir jetzt das auch haben als letztes bleibt zu zeigen dass ähm, also wie man das nennt hier, also ist hier auch beschrieben, wie man das nennt. Also das Ganze hier ist, was steht da? F' von x, also die Ableitung von x, ist gleich Limes Delta y durch Delta x, was hier steht, für Delta x gegen 0. Ja? So liest man das. Ähm. Somit haben wir auch den ersten Teil der Definition am Anfang gezeigt. Was war das? Die Steil Funktion an dieser Stelle ja? das wird durch delta y durch delta x vor ein ganz ganz kleines verschwindendes Delta x definiert ja und dass das auch die steigende Tangente ist, haben wir auch schon gezeigt. Bleibt nur zu zeigen, dass es die Tangens des Winkels zwischen Tangent an dieser Stelle und die x-Achse ist, und das kann man hier ganz eindeutig sehen. Ja? Da ist an diesem Punkt da ist die Funktion. Die Steigung der Tangente ja, ist auch die Steigung der Funktion, haben wir schon gesehen. Und der Winkel zwischen Tangente und x-Achse, das ist Phi. Und was ist das? Die Gegenüber, die Gegenkathete durch die Ankathete. So wird Tangens definiert. Das bedeutet, die Tangens von diesem Winkel Delta y durch Delta x ist, und das ist halt die Steigung der Tangente. Und wie wir schon gezeigt haben, das ist auch die Steigung der Funktion an dieser Stelle. Gut. Und somit haben wir das Ganze, sagen wir so, erklärt. <lacht> Wenn das nicht ausreicht, noch einmal von Anfang an. Danke sehr.